Oh, ich habe einen Fehler gemacht, mal, ne, mal wieder, aber es geht. Ach, jetzt ist er da. Mein Gott, der ist ja wunderschön. Ach, schon wunderschön. Das ist direkt eine Offenbarung jetzt gewesen. Willkommen auf der Märcheninsel bei eurer Marmeladenoma und Enkel Janik. Wir zeigen euch Omas Fotowand. Wir fangen jetzt mit dem ersten Bild an. Ich bin selber sehr gespannt. Supergirl Girl schickt einen wunderschönen Hund. Ach, das freut mich aber im Schnee, im tiefen Schnee. Sehr schön. Horizont Zero Domi, Hallöchen und liebe Grüße. Das Leben auf dem Land bietet viele schöne Momente, wenn man Spaziergänge und Fotos liebt. Sehr, sehr schön, dass ein, also Gräser und ein sehr schöner Schmetterling. Und geht das jetzt nach unten oder nach oben, Janik? So? Gut. Halt! Charlie schickt seine beiden Katzen und schreibt Geschwisterliebe. Sie hocken einträchtig auf einem Sessel. Das ist ja wunderschön. Wunderschön. Das kenne ich von früher. Ich hatte immer viele Katzen. Vielen Dank, Charlie. Kate Muskau. Hallo, Marmeladenoma. Leider sehe ich zurzeit nicht viel vom Frühling, da ich renoviere. Aber der Katze gefällt es schon. Ja, ja, wunderbar. Die kann da überall rum hocken und rumsausen. Die haben da Mordsfreude an alten Tapeten und so weiter. Vielen Dank für das Bild. Daimt. Liebe Grüße aus Budapest und vom Balaton in Ungarn. oja oh, sehr schön, sehr interessant. Sehr schöne Fotos. Vielen, vielen Dank. Ich habe einen Fehler gemacht, mal, ne? mal wieder, aber es geht. Dominik Jäger. Liebe Grüße aus der schönen hessischen Wetterau. Da war ich auch noch nie. Das ist wirklich auch ein sehr, sehr schönes Land. Und der Wolkenhimmel, wunderbar. Vielen Dank, Dominik. Philomena. Das ist mein Kater. Tamani, als er noch ganz klein war. Oh, schade, der Kopf ist nicht drauf. Einfach draufblicken aufs Bild. Drauf drücken? Ach, jetzt ist er da. Mein Gott, der ist ja wunderschön. Das also ist eine, Direkt eine Offenbarung jetzt gewesen. Also der ist der Angora-Kater, gell? Sehr, sehr schön, vielen Dank. Muss ich wieder drauf drücken, oder was? Rechts oben auf das Kreuz. Da? Ja. Gut, jetzt ist der Kopf wieder verschwunden, aber ein wunderschönes Tier. Entschuldigt, ich glaube, ich, glaub, ich lerne das nie mit der Technik. <lacht> Tetris Neko. Liebe Grüße aus Japan und viele wunderschöne Blüten für Omas Foto. Da freue ich mich aber ganz arg. Vielen, vielen Dank, von so weit her. Vielen Dank. Einfach Sarah, eine Rose aus dem eigenen Garten, liebe Grüße aus deinem Landkreis. Ah, Du hast aber schöne Rosen. Wunderschön, wunderschön. Vielen, vielen Dank aus Baden. Ich danke dir, Sarah. Marcel, wie findest du das Bild? Das ist auch eine Landschaft. Ich glaube, da ist Wasser, denn das sind so Wasserspritzer. So sehe ich das. Ist sehr interessant. Und der Himmel ist natürlich wundervoll. Ich nehme an, dass da Wasser ist und da sind dann die Wasserspritzer. Vielen Dank. Felix, das Bild habe ich auf einem Spaziergang mit meiner Oma gemacht. Ich hoffe, es gefällt dir. Es ist wunderschön. Eine Abendlandschaft. Lauchl, Lauch LPHD schickt Grüße aus Freiburg. Aha, den Kopf sieht man leider auch nicht. Kann ich wieder draufdrücken, Janik? Mhm. Ah ja, ein junger Mann schaut zum Himmel und streckt beide Zeigefinger hoch. Ein sehr schöner junger Mann, vielen Dank. Und jetzt muss ich da wieder. Ja, ah, hab's geschafft. Vielen Dank, Marco. K., Hallo, liebe Mama, Laden Oma. Hier sind ein paar Bilder, unter anderem von der schönen Burg Berum. Liebe Grüße aus Ostfriesland. Mein Gott, sind das schöne Abendbilder. Vielen, vielen Dank, Marco. Das Ostfriesland Ost, muss ein schönes Land sein. Hab ich leider nie gesehen. Schade. even ich war neulich auf dem Friedhof. Und da war dieses niedliche Eichhörnchen. <lacht> ja, auf dem Friedhof, da bin ich auch gern, wenn mich mal jemand drüber fährt. Da ist so Friedhof friedlich Man hat auch Tiere und Katzen und alles Mögliche. Vielen, vielen Dank. Zauber Simo, die Karlskirche in Wien reflektiert durch das Wasser. Ach, das ist ein schönes Bild. Ihr seid ja alle perfekte Fotografen. Sehr, sehr schön. Sehr schön. Oben steht die Kirche und dann steht wieder im Wasser. Leon, ich danke dir, Sauber Simo. Leon, liebe Marmeladenoma, ich bereise derzeit die Welt, gerade Indonesien und erkunde das tolle Neuseeland. Meine Lieblingsbilder. Ja, Das ist ja mal interessant. Was ein schönes Leben du führst. <lacht> Wunderbar, die Welt ist so schön. So schön. Sehr schöne Bilder. Vielen Dank. Andreas Preuß, ganz liebe Grüße von der Walhalla bei Regensburg, sendet dir Andreas und Florian und ein Herz. Vielen, vielen Dank. Sehr gewaltig, das Gebäude. Wenn ihr wollt, könnt ihr eure eigenen Bilder über Hashtag Omasfotowand einsenden. Wir und ich bin sicher, viele Zuschauer würden sich sehr freuen. Für heute, ade, eure Marmeladenoma und Enkel Janik.